Hey Leute, willkommen bei Big React Sport bei OM. Heute wieder mit mir und Sin. Wir gucken das Spiel von vorgestern gegen Entropic. Erste mit Overpass. Ja, man, die wollten einfach Monster b rushen Block. ne? Ja, Block, sehr gut. Tut mir leid, aber... Das darf man eigentlich nicht machen. Sehen wir nochmal Replay von TC, guck. Direkt Flash, Ramm-Anti. Und einfach reinhalten, okay, Dann auf Feeling. Im oh, so. oh, zweiten hat Das, okay, das war, das war ein krasser <lacht> Spray-Transfer. Nächste Hälfte du und Boah. Ich weiß noch. Ich hab gar nicht gerafft, dass ich ihn gekillt habe auch erst. Siehst? Boah. Wow. Um, fette Bude, Mann. Aber dann... Können wir skippen, Phil? Nein. Hat er Zeit? Ja, Mann. Das ist, das ist sehr knapp. traurig. Aber er kriegt auch ein Gesicht einfach. Und hat noch 10 HP Ja. ja noch mal. Egal. Kopf oben. Weitermachen. Weiter geht's, Mann. Das 2, zweite, also, zweite Map. Das 2. Was machen die? Das ah, die haben unseren, erst unseren einen Spieler gekillt. Nur die haben erst Josef gekillt und wollten dann halt alle über tunnel wenn die kommen. Aber nicht mit dem Bo. ich mit dem Bo. Sehr Farmers? Gut. ich weiß nicht, wie man damit Kills macht. Josef wahrscheinlich auch nicht im Overpass-Clip im letzten Video. Aber <lacht> nimmt man, ne? Taps Tapsen, sehr gut. Farmers, auch sehr satisfying. Ey. Oh, die Runde war wichtig, Mann. Wieder gleiches Szenario: Josef tot. Sie wollen Mitte Cross halten und weh gehen. Aber zum Glück hatte ich noch einen Smoke hast es und einen Flash. 1A gehandelt, wirklich. Danke, Bruder. Gute Smoke, gute Flash. Gut kein Gesicht Chance. auch, ne? Ja, natürlich. Apropos Gesicht, was spielst du gerade für ein Crosshair? Ich muss sagen, ich habe die Demo auch geguckt. Ich habe gesehen, du hast 34 Buben gelegt. Und äh, ich habe gesehen, du spielst einen Dot Crosshair. Das wurde dann äh, ausprobiert und wurde auch eingespielt auf jeden Fall. Und seitdem spiele ich damit auf jeden Fall. Wurde auch direkt umgesetzt gegen Fnatic, ne? Mhm. Fette Gesichter. Ja, letzten beiden Games gewonnen. Mit dem Crosser geht gut rein. Und das bleibt auf jeden Fall erstmal drin. Safe kann ich auch nur so von spiel mir Ist auch noch? Ist ja. Safe, ne? Ja, sehr gut. Es wird auch ein bisschen drin bleiben noch. Garage Dritte Map? Ja. War knapp als es sollte, ich weiß noch. Das war eigentlich eine gute T-Hälfte. Hm. einer noch er gebrannt. Und dann glaub ich glaube schon. Und dann Boah, das war richtig sick. Er holt einfach Diegel aus. Ja, aber jetzt gibt er ihm Gesicht. Boah. Krass, schwer, richtig. Das, das, das war so ein Hin und Her. Ich glaube, wir haben Piste gewonnen. Dann haben sie die Diegelrunde gewonnen. Dann haben sie die Folgerunde gewonnen. Jetzt haben wir wieder die Diegelrunde gewonnen. Aber ich glaube, man. man muss immer, immer antworten. Wie wir im letzten Video auch schon gesagt haben, Diegel-Runden sind. Sehr gefährlich, Alter. Boah, das war auch. Guck, 2-2, nächste Runde. Die haben wieder so Deagle, auch eine Hebrew M hier. So eine close Runde wieder. Das ist ein Hin und Her. Ja, Mann. Tiz hat einen guten oh. Riecher hier. Und wie Free war das, glaube ich, von Anfang, an, ja. oder? Ja, ja, 1-3. Boah. Bisschen Pech. Ja, safe. Aber er hat ihn eigentlich immer noch unter Kontrolle auf jeden Fall. Ja, weil er keinen Guck mal. Step gemacht hat. Guck mal, wie hat. lässig. Ja. Safe, krass Runde von Tizi. Wieder Wieder Tizi. Wieder Tizi. Aber jetzt ich Bombe leider Bitte. mit Runden im Der Letzter war kurz bekannt. Genau. Aber er macht Runde. Ja. Ist auch schon sehr schnell da. Man geht nicht direkt durch, okay? Aber hat auch den richtigen Riecher. Sieht einfach den? Gesicht, Mann. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, also generell gegen Entropics ist immer eklig zu spielen, weil die, die auch ja auch einfach wirklich ins Maul schießen, die ganze Zeit. Und auch halt generell kein schlechtes Team sind, haben sie auch in der Vergangenheit auch gezeigt. Auf Major mit äh, mitgespielt, in Stockholm und so und weit oben auch. Ähm, Klar wurde es vor allem auf dem Mirage, würde ich sagen, close als halt, es hätte sein müssen. Wir hatten eine sehr gute T-Hälfte, wir hatten Clutches und alles, die, wir, die halt diese Runden ein bisschen zusammengekratzt haben, auch wenn es halt ein bisschen scheiße lief so. Am Ende trotzdem gewonnen. Ich denke, dass immer was zählt. Und äh, ja, unser nächstes Match ist jetzt gegen Face Und äh, ja, Face auch manchmal, muss ich sagen, ein bisschen am Schwanken. Was würdest du sagen? Ja, Face natürlich Top Team, aber ich habe das Gefühl, Safe. Face liegt euch sehr gut. Mhm. Ihr konntet ja schon mal zweimal gegen die gewinnen und ja. ich bin zuversichtlich, dass ihr die auf jeden Fall schlagen könnt. Ist auch nur ein Team, so, weißt was ich meine? Auch, auch wenn Menschen, die Top ne? 1 sind, auch auf jeden Fall schlagbar. Safe, auch nur Menschen. Du sagst es. Ja, Freunde, das war Big gegen Entropic. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liken, kommentieren, Abo dalassen. Und Glocke natürlich nicht vergessen. Stark, Mann. Stark. Hat, hat Bock gemacht, Ilias. Wir jeden sehen Fall. uns heute. Bis dann. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Chirurgen, die gamen, 32% weniger Fehler machen. Ich game nicht für mich. Ich game für dich. Transcend Humanity with Omen